Na mach mal. Feuerfeuer! <lacht> oh haha. Ha. Sehr viel überfahrt als ich gedacht hätte. Okay. Prozent getroffen. Natürlich. Wie soll ich Erstes Level ab glaube ich besser ich okay so jetzt kommen sie natürlich wieder alle so aber die langsam aber sicher tun sie sich ja alle abtrennen so ein bisschen von der von der Meute mal ich habe da ich habe die silber anziehen gegeben ne? ja oh, ich liebe es ich irgendwo im platzieren wo du nicht getroffen wirst zum beispiel hier oh, ich liebe es oh, ich liebe es war mit den einschlag magian erledigen kann ey. auf den deckel geben kann steht genau sicher. So. Ich wollte gar nicht dazu zu heilen irgendwie. Nee. Okay. Ist das nicht der hier? Dafür sollte ich mich wegbewegen. Ich glaube, das sollten wir machen. Ne? Machen wir das mal. Ja. Gehen wir mal nach hoch. Und wenn die an hier vorbeikommen auf uns losgehen dann erledigen wir die alle machen könnte ist, ich könnte den Langbogen einsetzen. Ne? Nee, den auf festlage mit Corin. Ich könnte aber auch... Wie stark bist du? Ich weiß nicht, wie viel Schaden macht. Das ist genau der gleiche Schaden, Net 32. Ist ja gar nicht so wenig. wenn wir den ja hier es geht zweimal mal treffen cool aber das wird aktiviert sehr gut so ist okay ist total okay Jetzt kann nur er sie treffen. Er kommt nicht an sie heran. So. Ich meine, die beiden werden jetzt getroffen, aber ist okay. Hat schon mal überleben. Ah, cool. Was ist dieser Reichweite? Ich verstehe nicht. Und ich stehe weiter hier, würde ich sagen. Und ja. Das Feuer müsste ja irgendwie davon abhalten, sich bewegen zu können, ne? Wir machen wir das. das sollte doch ein bisschen abhalten, sich zu bewegen, ne? Glaub ja. Dann gehen wir alle da lang. Oh, warte, ich kann ja noch mal hellen, ja die kommen nicht hier hin wegen dem feuer genau sehr gut sehr gut wenn ja, gut. ich, ich habe noch alles unter kontrolle da bin ich denn denn denn. ist okay. noch ha, ha ha ha ich erledige den noch nicht mal den auf den Arm nehmen. So. okay jetzt ein bisschen schaden Andreo auch oder auch nicht aber das ist ein anderes teil ich hoffe die haben das gleiche teil wie ich Oh, wenn ich wenn ich genug Bewegungsgeschwindigkeit hätte, dann könnte ich den voll erledigen. Ich könnte mit einem Schlag erledigen, ne? Und dann mache ich jetzt auch. Ich das hinkriege, muss klar da Das kann, perfekt, da kriegst du auch hin. Pass mal auf hier. Alles was ich machen muss, ich einfach ja nur reinstürmen, ne? Einschlag. Kein Ding, ne? Ich könnte ja auch. Mal gucken. Ich kann auch einfach hier reingehen und den töten. Cool. da muss ich alle hier erledigen, ne? Aber das werde ich, glaube ich, schaffen. So, machen wir. Sind wir mal ein bisschen lustig hier. Ich bekommt eine Kriegerlanze auch noch. Ja, Was? Alter. so. Ist er ja überhaupt nicht überpowered. So, oh, perfekt. Was kannst du auch. perfekt Dann gehst du jetzt hier rein. <lacht> Bewegen wir uns alle nach links. Ich glaube eh muss ich aufpassen, ne? Dann gehe ich hin. Perfekt. Ah. Ist klar. Ja. Sehr gut. Cool. Haben die linke Seite voll unter Kontrolle. Wenn du ist bin ich gerne ein bisschen unbarmerzig. Und er kriegt jetzt selbst Heilung cool. Jetzt gehen wir hier rein. Mit der Macht von Bilef tanzen wir. Das ist so eine geile Fähigkeit, ne? Jetzt machen wir den Rest ja platt. Und jetzt haben wir sogar noch ein... Schütz auf unserer Seite, wir auch noch benutzen können. So geil gerade. Warum kriegst du nur Stärke, Mann? Da unten ist auch noch einer. wäre. So, jetzt müssen wir den Rest natürlich hier erledigen, ne? Aber wird schon klappen. Machst du Uff. Ah. Was mit dir? Meistags, kein Ding. Ich muss aber ein paar Leute hier erledigen, glaube ich, ne? Ist Werden hier Verwaltung. Um reicht wenig. Ha, also zu wenig. Zu wenig Leute. Na, hier muss ich einen Rückzieher machen, glaube ich. ich habe nichts mehr wieder hinbewegen ne? Warum kannst du mich erreichen hier machen das nee. ist das für der Treffer? jetzt ich mal mein, nicht an ich kann ich hier mit der silberland ich kann nicht mit der silberland perfekt treffen Ich 29 Schaden bitte. Gehe ich nicht hin. Warte mal, sie wird doch stärker, je weiter sie läuft, ne? Und du hast eine kritische Treffer Wahrscheinlichkeit, cool. Irgendwie wird sie nicht stärker. Ich versuche überreiten, ja abziehen. Mein Gott, was ist das? Wir, gehen wir auf den los, ne? Die ich aber perfekt treffen können, ne? Ja. Ich eigentlich damit hat den da unten erlegen kriegen ich aber noch Fugado oh. oh, ich gehe mit Lucina hier rein ne warte mal du hast ein Silberschwert dabei Gott sagt doch. Bringt aber nicht viel. Ne, wir müssen hier mit Dings reingehen mit Fogado. So, du also muss ihn einmal treffen. Wert reduzieren und so, ne? Haha finde ich gut sehr cool alle auf Level 5 bringen für deren Fähigkeiten und so ne so was mache ich jetzt ich kann nicht hier näher rangehen leider Ach, und der reicht mich sogar. Das gibt es jetzt nicht. So, da müssen wir wohl wegrennen, ne? muss weg. Dummes weg. So, ich würde ich am liebsten ja benutzen, um Ding aufzuladen, aber geht nicht. Ah, ist klar. Ich Oh, wir nicht so viel Schaden machen, ne? Nee. Warum kannst du mich da hinten noch treffen? Ah, wegen dem blöden Ding ja. Jetzt nicht mal, wir nutzen jetzt gleich der blöde Ding dafür, um mich zu ja der Macht ne er geht auf mich los, verdammt, aber, nicht aber die können mich damit nicht töten. Jetzt mich nur auf einer. also er geht jetzt als erstes ein aber er geht nach oben um gut so ketting kaputt oh. Oh, jetzt bewegen sich schon wieder alle leute die ich nicht will die sich bewegen und da kommen natürlich jetzt verstärkungstruppen ist klar sie ist gerade hier voll ein Schussreichweite von denen. Sag. <lacht> okay, ähm, der hat sich doch bewegt. Ich dachte erst, der hat sich nicht bewegt. Und den erreiche ich leider nicht, weil... Hey, das gibt's jetzt nicht mal. Ich kann nicht näher an den herangehen. Ey. Der ist die ganze Zeit hier in Reichweite. Von uns. <lacht> ich muss mich erledigen. Aber bitte sagt mir, wir nicht in Reichweite von... Nein. Äh, nein, ich du. okay aber okay, ah, nur eine ein versuch den zu treffen Weil er in so eine Reichweite ist, von allen ne? Okay, wer ist das hier? Selber um 36. Der krittet mich so weit von weg. Warum kann ich das nicht? Folgendermaßen, ne? pass auf. jetzt hätte vielleicht mit Dings sein sollen, mit Chloe. Da. Man einfach den jetzt kommt. Oh. Oh. Out. oh. Wir möchten beim zweiten Mal mehr Schaden. So, dann gehst du rein, sieben Platz. So. so, Clan, Wennst du das Ding operieren, machst du damit jemanden Schaden. hast du genau rein ich, sag ja, ich kann ihn damit nicht töten wer ist ja wohl ey. okay Aber nur wenn ihr beiden jetzt hier lang geht. Ne? Würde mich da treffen. So. Ich muss diese Dinge. So, du kannst mich nicht mit... Warte mal, wo muss ich dich hin? Ein, zwei, drei. Das heißt, wenn ich dich hier platziere. Ne. Ich kann mich ja nicht damit doppeln oder Krippen oder irgendwie so was. Ne? Die Artillerie. Ich weiß aber, ob da reingeht. Ne? Das sah nämlich nicht so aus, als würden die da reingehen wollen. Ah, etwas sich ab. Äh, ja. Okay. Okay ein bisschen unnötig eti zwei prozent ich meine ganz locker ganz locker bleiben okay so ähm, er trifft niemanden mit Four-on, nur mit dings hm, ich muss hier reingehen ich nicht mit zwingend erledigen? erledigen cool doch hier yeah nicht heimlich hoch anscheinend. Okay, mal dann. So, jetzt muss ich den Typen mir in Reichweite von den einen Typen holen, und da vielleicht mit ihm sprechen kann. Ne? Ich schön immer weiter hier wegpacken. So, ähm Oh mein Gott, ehrlich. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Aber wenn der jetzt nach oben lang geht, ne? In Richtung... Richtung sie ne? Dann kriege ich einen Anfall. Ich kann halt aber noch retten, glaube ich. Wo ist er? Hier. Ja, oder auch nicht, ich weiß nicht. Okay, ich muss jemanden... Das ist eine Kritchance, du hast eine Menge Kritchance, ne? Ich muss ihn irgendwie dahin hin. Hier. 1, 2, Wenn ich mal da einpacke, ne? Dann ist er hier. Das wird nicht reichen, cool. Irgendjemand hat doch Stoß, ne? Ganz schön. Irgendjemand hat Stoß. Wer war? Wer hat Stoß? Du hast Stoß. nee du hast Verlegen. Wow. So bitte. Kritz sie nicht an der Wand. Ist da richtig? was es mehr Ausweichen gibt. So. Perfekt. Ich hoffe, ich kann auch mit ihm reden, ne? der boss bewegt sich cool und ich habe noch nicht meine schatz die Schatzdrohne eingesammelt schweine also von klar wieder ne? tempo wieder cool So, ich muss ja raus mit meinen leuten ja. So, ich muss den ja machen und ich hoffe, ich kann ihn jetzt auch ansprechen. Ja, ah, gehen wir mal Abwehrhaltung. お前さんが滅 echt immer als wir vorstellen。ja ich hab mit Ivy. いび様。いび様がおられたの アイビー様が hin, hat sich einer Gruppe angeschlossen. Geil. Wir können aber angreifen, weil wir sind voll cool. Okay. Frage ist, ob wir hier lebend rauskommen so. ist so weit entfernt. Da, ach mein Gott. Oder machst du irgendwie so ah, 68 Prozent. habe ich noch nie im Leben. Was ist diese Trefferquote? Ne, ich glaube nicht, dass ich daraus dass ich heraus überlebe. Hacke, komme ich nicht hin, rechtzeitig, ah, und ich habe kein Programm oder irgendwie so was cooles. Auf gut Glück hier offen, ne? Nein. Ah, gibt es wer nicht. Oh, oh. Oh mein Gott, hängt das jetzt echt von Linden ab, ob wir hier überleben oder nicht. Hm. Ah, da ich mich auf den Arm nehmen, Mann. Warum machst du denn nur Voran? So. Äh. Also ja, kann sich selbst sagen Wie könnt ihr mich erreichen? Ach, wegen dem Geschütz, verdammt. Ah, Kannst du mir jetzt nicht echt sagen, dass das jetzt hier von Ihnen abhängt, ja, ob wir überleben oder nicht. Treff! Wir sind tot. Man, ich habe gar oh, nicht genug Leute hier. Gibt es da jetzt nicht mal was? Bewegt sich auch schon wieder, bevor ich die Tor geplündert habe. Äh, Gibt es einfach nicht. ich habe ja auch noch Aha. so weit weg okay Aber sie kann ja nicht getötet werden vielleicht gehen sie auf sie los ich weiß nicht okay Eti. okay jetzt mal leben wird okay ein problem die kai ist einfach größten nicht wenn die sich beide auf Eddie jetzt äh, auf Marin konzentriert hätten, dann hätten wir ein Problem gehabt. Aber nee, cool, habe ich nichts dagegen. Okay selberbogen wir den hier war überlebt er nee. so keine angst gegen die haben wir aber ne und zwar so. Mm -hmm. uh, jetzt wird hier wieder nervig. Aber. Mm -hmm. Kein Ding. Okay, das schafft man auch hier locker. Ich hätte Vogado gerne da oben, aber das geht noch keine Sorge. Ja, er hat Recht. Bündnis den ja den ja. Oder am besten ja. erledigt keine Gefahr hier. so ich packe ihn mal hier rein ne? weil ich brauche so einen Getanze. kann auch nebenbei jemanden killen der doch Bock hat er immer hat Was kriegt er noch mal? stil das so. Ich möchte mit ihr das hier machen, weil dann können wir natürlich auch die Truhe einsacken. Ne? Wir gehen einfach mit ihr hin, geben wir eine Million weiter Bewegung. Man schnappt sich die tour bevor der boss uns erreicht war so, kriegen sie alle ihre fähigkeiten so, freier weg das ist die fähigkeit die ich nicht so kapiere so ich habe einen Stab, den ich... Mal... Äh, ich habe ein paar Stäbe schon mal gekauft, ne? Einfach nur für den Fall. und uns die Stäbe ausgehen, oder? Ja. falls uns sie ausgehen, eigentlich nur. Steffel werde ich als Heiler erstmal ab. 2000 fp alter ich habe extra lage lassen wegen sofort dem Hauptcharakter. so was sie für eine fähigkeit lahmheit Sind ja als den Kampf und erinnert dabei ein Messer, fix sie den Gegner Bewegung minus zwei What? Ich lebe es wow, ist so weit rum. sehr cool. So ich bin überrascht hat hier nicht noch ein zweiter Dieb aufgetaucht ist. So, bist du? Muss ein Tomahawk. Hm. Aber ist in Ordnung, weil wir hier noch. Du, aber ist okay. So, und ich habe noch eine Menge Leute, hier, die ich abschießen kann hiermit. aha daneben sehr cool figur aber keine geschicklichkeit oder so oder glück morgen so sie ist natürlich ein bisschen gefährlich aber das ist auch irgendwie ein einzige was jetzt noch gefährlich ist so, so ähm, wie stark bist du du triffst sie überhaupt nicht <lacht> was tatsächlich nicht sie hat 92 treffergeschwindigkeit treffergenauigkeit und sie hat 94 sie kann junaka kann nicht treffen okay ich muss dich jetzt hier entschicken leider sind die beiden sich um den typen kümmern weil sie überhaupt schaffen So, wir mal den Hammer raus. Ja, ja, war halt relativ chilliges, ich habe bisher. Ich glaube, mich da jetzt auch noch viel kommt. Ja, hinten kommt schon der Boss, also sehr cool. Da, ja. da so, glaube bloß natürlich eine Chance, dass gegen mich und meinen Bündnis einsetzen, bündnis und so. Er ist jetzt so viele Leute auf 5 gemacht. Heute ist ein gutes Level ab. Übrigens, goldener Lotus. Während des Kampfes kann der physische Schaden der erlitten wird um 50 Prozent reduziert. Ein Chance Chancen prozent gleich Fähigkeit. Und er hat 24. Das ist eine Menge. So, alles was wir jetzt machen müssen, ist uns die Schatztruhe einen zu verleihen. Tanzen können wir auch noch, also ist kein Ding. Hier geben wir auch mal so ein Ding noch. Und ja, Junaka kann jetzt einfach nicht getroffen werden. Sie hat ein bisschen mehr Krit-Chancen. Jetzt aber ich zeige mich relativ unbeeindruckt, weil sie hat leider nicht ein. Upgegraded ist so wie wir. Das heißt, sie macht nicht deutlich mehr Schaden und tut irgendwie von mehr Schaden machen. Und ich wollte euch gerade gesagt, ne er hat eine hohe krit chance und Treffer-Chance und alle drum und dran. Jetzt was mal auf hier, ne? versuchen wir erstmal zu treffen ladies das, Gefühl, das wird nicht so erfolgreich so. Oh. ich habe irgendwie nicht ich habe irgendwie nicht registriert dass ich noch in reichweite mit jemand anderem bin verdammt ich hätte den ganzen zug gerade neu machen müssen vielleicht eine 4%ige Trefferschutz. Cool. Ich meine, sie besteht immer noch in Gefahr, getötet zu werden, aber... So, wo ist er hier. aber das du noch mal wahrscheinlich Dings, ne? Helfen nicht. Oh. So, ich muss jetzt eigentlich nur so schnell weg hier runter. Ob ich mit ihr Dings einsetzen will. So, erstmal den hier wieder, ne? machen wir hier? Nimm den Hauptcharakter. Und dann nagern wir dich mal am Boden fest, ne? Jetzt wirst du jetzt recht nicht äh, Dings erledigen können, weil deine wert jetzt ein bisschen schwächer sind. Das ist so broken, ne? Jetzt kommen wir rein. Oh Kein Schaden. Sehr cool. Oh, und kommt down. Luftangriff. Oh, das haben wir ja gerade gesehen, ne? warme figur So, du kannst nur die beiden angreifen Was war ich kann auch einfach den hier machen ne? ja ja ja, aber echt auch so, so Torpedos, ne? So hat man ein Kapitel auf. War gar nicht so schwierig. Ich meine, ich habe ganz schön starke Charaktere. Aber ich benutze halt nicht immer meine Stärksten, ich benutze immer meine Schwächsten Charaktere. Ne, also... Dafür, halt ich immer meine Schwächsten Charaktere einsetze. Halten wir uns noch relativ gut hier. Ja. müssen wir sie eigentlich nur ein paar Züge festnageln und äh, gut ist ja, wir haben sie ja platziert Lapis kann euch den Kill abstauben ja also was hat ja alle voll geil sagen ja ich würde sagen wir haben es dann ne? den ja Erfahrungspunkte müssen wir eigentlich nur noch lapis hier den Kill abholen lassen. Hier aber einmal. Und Gegner aus dem Wasser gesprungen. Ich bin aber echt überrascht, dass niemand für diese eine stadt zu ihr gekommen ist. Ha, du nimmst mich jetzt hier auf den Arm, ey. Ich erreiche die ja um ein Ding nicht, ey, ja, das gibt's jetzt hier nicht. Alter, ich mach sie fertig was ist das denn so, ich muss jetzt aber noch mal hier einmal nur okay. ja dings einsetzen ne? hm, so also war keiner möchte ich hier platzieren ne? Dann klappt das, ne? Ja. Ja, ich bin nicht hatte aus versehen krittet. Ja, mit wen ist das alles ein Support? also mit vergadung Support. Haben mal alle Leute, die das supportet. Ja ich kann, ich könnte die sogar außerdem töten. So, einmal tanzen. Jetzt kommt ja nicht die Schatz Ja, Cool. Jetzt kommt so daran ran. irgendwas Geiles. und zwei ziehen habe brauche ich nicht das geld da so, haben wir ja alles oder ist irgendwie was verdächtiges noch mit sagen nee, nee. okay da war relativ chillig ehrlich gesagt hat kapitel meine ich mit dir reden nein okay alter warum bin ich denn sie so am fertig machen warum hatten jeder ihr kritisch gegen die ach deswegen ach, ich habe die schon geschwächt deswegen na gut dann äh, ja macht die fertig hoffentlich ja, natürlich hast du wieder als Einziger hier nicht eine garantierte Chance, sie zu töten, ne? Pass auf. da wollen wir noch mal sehen, ja. Na, na. gilt immer noch nicht garantiert. Da kommen wir 22%, ne? Noch einmal am Leben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. so ja, wegen Linden, weil er sich angeschlossen hat. Hat es ja eingesagt, keine Schatzsturm mehr oder so. Wenn ich nicht das ganze Kapitel neu machen muss. Ne, ne? Seht hier noch irgendwas? Nicht reingehen? Nee, nee. Ah, guck mal hier noch. Ja. Schön noch die Sachen maximieren. Na, mach ich platt. Na. Ja. noch also einmal kreppen, ja dankeschön ja. Der -de -de -oh. letzte. Lapis immer hinterher zu hängen. <lacht> dem Level. Nicht wie sie hat die ganze Zeit anstellt. so da war ein recht fixes Kapitel: elf Züge. Nur einmal den ersten Zug hier zurückgespult und dann lief schon direkt. Okay, das war relativ easy. Bin ich gut, ungefähr zwei Stunden. Kurz nach zwei Stunden, ich habe ja doch sogar ein bisschen was aufgenommen. Oh, noch nicht mal der Katze, okay. Ich habe gesehen, ihr habt einen anderen alten Mann aufgenommen. Ihr könnt ja sagen, ich wagen, cool. aber in diesem Kapitel sind immer alle Leute, ne? die meiner Truppe sind. Ne? kann wieder irgendwie so wie so ein Filler vorne. Schnell, wir brauchen noch ein Schiffslevel mit einem alten Mann. Da habe ich doch weiter. Okay, gut gemacht. Wenn die, wenn die Ritter genauso viele gute Werte haben wie du. Dann immer weiter. Oh nein jetzt glaube ich noch nie cool ja okay da fand ich jetzt aber auch nicht so schwierig ne ich habe jetzt nur am anfang einen fehler gemacht hatte ich irgendwie so viele leute getriggert habe ne wir sind dann von allen seiten gekommen aber nachdem ich das dann im zweiten versuch nicht gemacht habe und ich alle auf mich durchgekommen sind ging das schon wieder Höchster zu an das Prozess in Ivy noch lebt. Ich danke euch, dass ihr mir Kleid verschafft. Göttlicher, kein Ding. Ich nehme noch hier auf. Okay, später der Fleisch. So, je nachdem was für ein Level hat nächste Kapitel jetzt ist ne macht man in der Story weiter oder eine Nebenquest mal schauen ne? ich würde ja schon fast machen sagen die Hauptquest abschließen wegen mehr Ringe und so ne? hoffentlich je mehr Ringe wir haben desto einfacher wird das Spiel habe ich so ein Gefühl Sigurd hat zum Beispiel ja relativ gut geholfen eine 1 Ein Million Bewegungsgeschwindigkeit Reichweite meine ich meine meine in den, den Tag niemand gesehen es hat niemand gesehen ich stelle mir einfach nur so vor wie irgendwie ich damit irgendwie so von hinten so einen Sack über den Kopf gestülpt habe so so nicht bewegen nicht bewegen du kommst jetzt mit du kommst jetzt mit von so eine Hardcore Kidnapping <lacht> wohl übertrieben ernst äh, nee, hab ich glaube ich habe schon geredet ne? Sag, ich habe schon mit ihnen geredet hier, ne? ah, ich glaub, ja aber nicht alle leute ne? Hortensia ist zum beispiel nicht hier an ist nicht hier okay also genau das gegenteil was ich gerade gesagt habe ne? dass jeder hier ist okay Uh, wir gehen zur Weltkarte. Zusammenbrennen, so ein Mist. Ich trinke übrigens mal. Schutz, ne? Ich meine, es schon so gut wie Ende, aber Lass mich. わかりました。王城やセリカ、ミカロイ。あなた Kleiner schon. Roy fand ich jetzt nicht so überpowert, weil die anderen gerne. Marv mit seinem super starken Angriff, selektierteleportierung, Mikhail Multiheilung. 一度の力 <rires noise> der 与えられますね。それから das ist eine Prohadie, haben... ist <ge interconnectedứng> <touching those sci> <tPs> <tience -ticked> Ich bin das Wunder, oder? werde ich zu so einem Ring, weil ich auch zu so einem Emblem. Wenn das hier ein späteres Spiel wäre, ne? wenn das jetzt der 17. Teil wäre, nee, der 18. Teil, dann wäre der auch ein Ring gewesen. So erfahren klasse erfahrene Level 7 nach einem erfolgreichen abgewehrten Angriff auf die See erreichen die Gruppe einen löschen Hafen. Ich würde schon fast sagen, wir machen dann nächstes Mal bei der Story schon weiter, ne? weil die die Emblem Kapitel haben es relativ in sich immer. Ne? Die story quests sind noch relativ chillig, ne? Ich meine, das habe ich gesagt nach Kapitel 17, was voll brutal war, aber diesmal bin ich etwas positiver gesinnt. Das war schaffen. So, wir gehen natürlich zum Somniel. Wir haben keine Nebenquests freigeschaltet, weil wir ja, wir haben auch keinen Ring bekommen und so, ne? Ist klar. Ja, wir tun irgendwie gar keine Nebenquests zu so, freischalten, ne? So in Sachen, wo wie Anna oder John bekommen haben, ne? Ich dachte, da würden auch mal ein paar mehr kommen, aber anscheinend nicht. ist nur die beiden bis jetzt. Bandgespräche sind jetzt verfügbar. Zeig her, alter Brunnen, Flohmarkt, neue Ware. Oh, kann ich wieder eine neue angekaufen kaufen? So, sieht hier aus? Machen wir mal den, ja. So, linden der hat schon direkt auch schon direkt ein gespräch geben ich habe den nur ein paar mal geheilt oder so glaube ich äh, umgekehrt er hat mich nur ein paar mal geheilt. Los. die eintrittsprüfung ist jetzt gut von jemandem trinken so wie ein grauer wächter aus dragon age in Tadak, Dafür nackt sein. Ja. Wo ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie das? ist das? Wie ist das? Wie ist das? das? Ich habe erst nicht gewusst, in welche Richtung dieses Gespräch geht. Ne? Ich dachte erst, diese, diese bedrohliche Musik am Anfang sollte einen irgendwie ablenken. Ne? Und am Ende stellt es nur raus die machen irgendwas voll harmloses, so Dämliches. Ne? So, dieses Experiment soll dienen, alle glücklich zu machen. Ja, wir haben einen ultimativen Kuchen gebacken oder irgendwie so weiter. dann haben wir die Musik immer noch dran. Das war irgendwie merkwürdig. Okay, Yunaka und eti cool. ich dachte, sie will, weil es andere ihr misstrauen. Das ist mein Herz gestohlen. Okay. So, dann haben wir Bandgespräche, Fogado und kommen Los geht's. ist korn Da brauche ich nicht langsam mal, muss ich mal langsam ihre Quest machen, weil ich kann weil all meine Schützen haben sie schon maximal gelevelt. Das bedeutet, ich würde Erfahrungspunkte aus dem Weg, aus dem raum schmeißen. So. Also Mir gefällt die Musik im Hintergrund, aber haben wir schon eine neue Musik wieder. Lass mal sehen die Schultern, ne? Da war am Anfang ja, ne? Ne, war die erste Musik, genau. Die haben wir noch gar nicht alle abgespielt, ne? Ja, wir haben die noch nie abgespielt, die ganzen Lieder, ne? So. ich möchte Was neu Flohmarkt und alter brunnen Ich meine alter Bonn ist immer neu, ne? Lass mich mal den Flohmarkt abchecken. Ja, wo ist Linden? Ich will mal sehen, wie er mit seinen Casual Clothes aussieht. Wo ist irgendwie sei er nicht es geht ich das einer an ich bin tatsächlich im son eine weitere geschichte ich meiner frau auf der anderen seite erzählen kann ich hätte irgendwie geil gefunden wenn der jetzt irgendwie voll mit so mit so richtig casual klamotten rumlaufen würde, würde ich weiß nicht, warum das erste, was mir in den Kopf gegangen ist, irgendwie so eine klassische Klischee-Rapper aufmache. Mit so Goldketten und Cappy und Sonnenbrille und so. Das ist das erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Jo, was geht göttlicher? Ja, ja, ich trage solche Sachen außerhalb des Kampfes. So, letztes Mal haben wir hier zwei Sterne-Dinger reingepackt, ne? Wir, was wir jetzt bekommen? Das sieht nicht gesund aus. So, Adeptenbuch, Elfenlicht und Stahlbogen. So, wir packen erstmal an der Ration rein. Boom. Dann wir, was wir hier noch haben. Fackel bringt überhaupt nichts. Ich würde sagen, wir tun dann immer die Sachen rein. Okay, so viel Langspiele brauche ich nicht. Die war hier bekommen. Ne, was habe ich bekommen? Hab ich an zu bekommen. ein Ne, ja ich will von Eiswesen sein, auch ich hatte So, drei Sterne. So also wir einfach immer noch mehr Sachen, ne? Ah, muss ja gucken, ne? Vielleicht kriegt man ja bestimmte Anzahl von Sternen über bestimmte Sachen, ne? So, dann gehen wir zum flur und gucken, was da noch ist, ne? markt vormarkt markt vor macht das ist so der wird hier unten links nie angezeigt aber das stimmt ja auch gar nicht der muss rechts angezeigt werden ich kann mich nie direkt zum flohmarkt irgendwie hinter ich muss immer ja gucken wo der noch mal ist mich da in der nähe parken so niemand ist hier also kannst du klauen so, so silber waren oh. oh, keine dings so, waren sind nicht schlecht, damit kannst du immer die stärksten Waffen hier hochleveln, aber 5000 ist eine Menge Asche. Von daher, ja. Oh, Muskelbalsam, das habe ich doch gerade bekommen, ne? Ja, voll wertvolle Sachen bekommen. So, okay, dann gehen wir in die Arena noch. Dann also eigentlich schon fertig, ne? Ich könnte natürlich auch. Ich war glaube ich kurz davor, einige Leute hier auch hoch zu leveln vom Band her. Kann man auch direkt machen. Ein ne? paar mal glaube ich Labs da rein. Alle. Ne? Ja, ne? Fokado, ja schon mal seine Dings hier gelernt. dann ja auch nicht schlecht mit dem Sonbogen, ne? wir den Level up. Weiß nicht mehr, was du bekommst. Ich habe irgendwas mit, mit weiblichen Charakteren, war sehr da. Oh nein. Ah, kam schon. müssen Ich muss zweimal treffen, leider. Danke. Sehr cool. Ich glaube, der so oder so geschafft hat level up. Sehr cool. Gleichfalls. Ach, aber irgendeine ne? konnte die Einheit kann sie zusätzlich Schaden zufügen, gleich 50 Prozent des erlittenen chance in Fähigkeit prozent in Fähigkeiten, also 22 hat irgendjemand schon einen Wert maximiert. Ein immer noch nicht. Sie ist immer noch die einzige gewesen. Ja, nett. 23 Fähigkeit. Das ihre Trefferchance kann nie mehr erhöht werden. Außer durch Waffen und so. So, Lapis. dann geh du mal da rein. Ich glaube nicht, dass wir sie auf Level 5 kriegen, aber wir können es aber versuchen. So, ist auch irgendwie noch. Aber Lapis aber. Irgendjemand, den du erledigen kannst, bitte. Nein, das ist nicht gut. der hat zu viel Verteidigung. Ja. Hm. Gibt's einfach nicht. Ich packe wortwörtlich am meisten Arbeit in sie rein, ne? Und sie kriegt einfach nichts hin. Verstehe das nicht, ey. Ich irgendwie eine falsche Waffe muss ich irgendwie eine andere oh, Schwertkampf Alla. Alla. voll geil aus. Man gar nicht Pause zwischendurch. ja war gut. So, ein Gespräch mit ihm. Ich habe gedacht, die beiden hätten ein Gespräch so als Schwertkämpfer. Und die strike mich irgendwie nicht so als so Schwertkämpfer, normalerweise sind so also so echt traditionelle Schwertkämpfer immer so in feiern dem wie in äh dem 7 der Schwertdemon irgendwie so Sachen sagt wie so oh meine meine Klinge durstet nach Blut. Macht dich zu Kampf breit. Der war immer nur der geilste Schwertmeister in Filmen Fire 6 ist ja irgendwie voller ältere Schwertkämpfer, der sich irgendwie der in Rente gegangen ist und jetzt irgendwie nur vom schwert Schwertdemon zum schwert heiligen gekommen ist äh, geworden ist. da fand ich schon immer cool. Fire Emblem 6 spielt ja vor Fire Emblem 7. aber wollte ich jetzt ja noch mal machen? Ey. Emblemo, ich, ne So, war das ist doof gemacht. Ja. Ich kann nicht sehen, wen die da ausgerüstet haben. So, wer war auf Level 9? Alfred und Lucina können... der bass Okay, machbar. Und Lucina kann ja über Level 10, ne? äh, So, wir sehen, alles ah, Rapier ausgerüstet ist er tot. Nein, hat sie nicht. Wow! Oh. Er rundet sogar ab. Wie geil ist das denn? Die Hälfte vom 5. Ja, 2,5. Der rundet sogar ab. Ist ja richtig geil. Oh me des konoiksa de, nanika davon sollte ich mal Gebrauch machen, ne? So, sind war schon fertig, ne? Relativ kurz für Fire Emblem-Verhältnisse, finde ich. Ja. Ich brauche jetzt keine neuen Ringe oder so. Ich warte erstmal, bis ich meine Charaktere alle wieder ab So. Hm. Was ich noch machen könnte, ist, ja, ne? Ich konnte ja mal noch mit einigen leuten reden ist ja immer noch der wir haben jetzt 23 uhr ist immer noch mein geburtstag von daher vielleicht wenn ich mit leuten reden vielleicht wenn ich mit leute rede mit denen ich vorhin noch nicht geredet habe vor wenn die jetzt in das kapitel reingegangen sind dann äh, geben die mir gegenstände wieder also alle leute mit denen ich nicht geredet hatte nee, zum beispiel mit dir hat geredet Obwohl, ich Mit der hatte ich geredet sind, als die gleichen Leute nee alles gut zum Geburtstag. Wenn wir in mein heimathof werden würde, danke. Okay ja, muss ich jetzt einmal kurz hier rumrennen, weil das sind alles Geschenke, die ich bekommen kann, ne? Von daher Von daher, gehe ich hier gerne mal. Hast du mir überhaupt gratuliert, Kollege? Oh. Kollege. ist gerade neu, ja. Gratuliere mich, Face. Gut, ist der zwei Ziegel, ich gerade bekomme. Da kann man direkt mal verkaufen. die ne? weiß welcher Tag es heute ist. Herzlichen Glückwunsch zu Geburtstag. Äh, Gottlich, weil ich will, ich spiele so richtig fein mit guten, ordentlich geritten Fleisch. Cool, casher zum jetzt zum, zum fangen oder was? Das ist irgendwie ironisch. Die geben mir alle Geschenke, damit ich den die Geschenke jetzt zurückgeben kann, ne? Und ist halt Geburtstag, oder? erlauben ihn mit einer Tasse Tee zu feiern. Mit der hat schon, ne? Also ja, da habe ich oft eine Menge Geschenke, die ich verteilen kann. Nicht schlecht. Irgendwas zu sagen, ich nicht gedacht, dass wir so schnell nach Illusia zurückkehren. Ich muss bereit sein zu akzeptieren, was auch geschehen mag. Ah, keine Sorge, Die meisten deiner Familienmitglieder sind schon tot, also sehr viel kannst du jetzt nicht mehr verlieren. Ne? Ja, klar. Zum Glückwunsch, göttlicher! Ich habe ich kann euch von nun jedes Jahr zum Geburtstag gratulieren. Auch im großen Teller da haben sich zwei abgesprochen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag der Nähe. Ich würde euch gerne feierliche Blumen bereichen wenn ich könnte. <lacht> okay, das ist eine gute Anspielung. Ja, bei den vor allem im da gibt es ja auch so ein Ingame-Datum. Also, jetzt nicht so wie hier, aber was ja auch so ein Kalender und äh, Charaktere. Die ganzen Schüler die können alle Geburtstag haben. Und wenn die Geburtstag haben, dann kannst du den Blumen schenken. Und ja, das ist irgendwie so eine. Ja du, das ist irgendwie so ein Kalender, irgendwie der immer abgegangen wird, und, und dann irgendwie einer Schüler Geburtstag hat. Kannst du ja Auswahl den Blumen zu schicken? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Ich lief schon eine Weile durch das Domino, um euch persönlich gratulieren zu können. habe ich gar nicht gefunden. Schade, also ja, das war eine gute Anspielung, sehr clever sage ich mein um Volk, es wird mir die Schuld an dieser Situation geben. Das aber das trage ich mit Fassung. Okay. Also ja, im nächsten Part, werden wir eine Menge Supports haben, ne? mit die hatte ich schon, ne, mir schon gratuliert. Ne? Nein, noch nicht. Ich habe mir noch Geschenke ab. Du hast mir schon gratuliert. wer hat mir noch nicht gratuliert muss ich finden. An <lacht> der Angel. Am Angelsteg, da ist noch einer. <lacht> Gratuliere mir. Da oh. also schon. Ich glaube ja, ne? ja wenn ich mal einen haben werde, ich den schon ansprechen, ne? So, aber erwartet im nächsten Part eine Menge Support Gespräche, weil ich muss die ganzen Gegenstände ja verteilen. Ne? Ich muss erst mal herausfinden, wer wer hier was mag und so. Ne, ich muss ja alles erstmal mal hier so nachgucken. Ja. wo ist es? hier in den Dingen? Ne? Ich muss mal bei jedem gucken. So, ja, wen muss ich mir jetzt hier was geben? Da ne? so, kann ein bisschen dauern. Da so, ist ja äh, äh, Linden da. Hm. So, das ist der zweite Weise, wir haben, ne? Sieht mehr aus wie so ein Großpriester, ehrlich gesagt. So ja, ihm müssen wir natürlich auch ein paar Fähigkeiten geben, ne? Wie ist denn so im Vergleich zu? Ich würde jetzt fast raten, Zitrin, also sie ist ganz unten sie drin wäre besser ne? 2 25 18 16 2 25 18 16 er hat mehr Fähigkeit äh, 12 21 8 er hat mehr Verteidigung etwas weniger Resistenz viel weniger Glück also sie ist er hat eine Macht von 112. Sie hatten eine Macht von 117. Ne? Ja, aber sie hat auch hier. Sie hat auch hier noch Geschwindigkeit und so bekommen. Ne? So er könnte schneller sein als sie ist er auch, glaube ich. ne? Warte. Oh ja, er ist viel schneller als sie 19 Geschwindigkeit. ja, sie ist 117, dann hat er 180. Er ist sogar besser. <lacht> Alter, warum trainiere ich ja eigentlich die Leute? Hm. Ja, gut zu wissen, aber noch ein Heiler. Am nächsten Mal werden wir aber wieder ja einen anderen Gruppe reinrocken, ne? Jetzt ja, den Charakter hier auf Level 5 damit wir Fähigkeiten bekommen. Cool. Dann, was das für heute? Ne? Beim nächsten Mal, ich würde einfach sagen, wir tackeln einfach mal die Hauptstory. Ne? da wird schon gut gehen mit, mit der Anzahl der Ringen, die wir hier schon haben. Ne? der ausrüstung Jetzt jeder in der entwickelte Klasse und so, da wird schon klappen. Ne, denn einmal diesen in Kapitel 17, den ihr noch nicht mal gesehen habt, in der ein bisschen ungut ausging, aber wird schon klappen. Ich habe überhaupt nicht geguckt. Was für ein Level das ist, ehrlich gesagt. Ich kurz zurückgehen. Ich habe gar nicht geguckt, was für ein Level das ist. Level 7, ja, ne? Oder habe ich geguckt? Ich glaube, ich habe ne? Deswegen habe ich ja gesagt, wir machen die Hauptstory. Äh, Level 7, ja. Na gut, aber ich würde sagen, ich mache hier einen... Nicht einen Schnitt. Ich mache hier Ende, ne? Feierabend. Und in der nächsten Folge machen wir in der Story einfach weiter, ne? Vielleicht gehen wir mal noch einen neuen Charakter und so. Ich weiß es nicht. Das ist sowieso irgendwie oberste Priorität, ne? Charakter ist wichtiger als keine Ahnung Emblem, Level, würde ich sagen. Neuer Charakter bedeutet neue Charakter, ne? Bedeutet neue Möglichkeiten, bedeutet neue Charakter. So, in dem sehen Sie gleich. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch heute Part gefallen. Wenn ja, halt lasst bitte ein Like, aber ein Abo und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ich werde in einer Sekunde unsichtbar sein. Boom. Ciao.